Servus miteinander, es ist soweit, ich kann es nicht glauben. Mich hat gerade eben yamaha angerufen und meinte, die Maschine wäre da. Also die tenerie 700 ist heute gekommen, da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Sie hatten mir aber auch leider schon gesagt, dass die Maschine schon zusammengebaut ist und ich zwar mit vorbeikommen kann und auch den Brief schon abholen kann. Das heißt also, ich werde es in den nächsten Tagen auch anmelden. Dann gibt es auch gleich das Interview. Die Leute, die mich nicht auf meinem Blog folgen, das ist frankie-reisen.de Darin findet ihr also meine ganzen Geschichten, weil die Videos gehören ja immer zu den Geschichten dazu hauptsächlich. Klar, natürlich ist es auch für euch YouTube, nur dass ihr das also im Hintergrund wisst. Also es gibt ein Interview mit Tommy Wagner, dass wir halt jetzt zu Tommy Wagner fahren, die Maschine anschauen, dass wir dann bezahlen, die ganzen Teile holen und dass wir sie dann abholen und dann seid ihr auch dabei, weil dann fahren wir so nach Hause. Nein. Ah, und sie wird natürlich weil sie nicht Standard sein, sondern sie wird sich noch verändern. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne ähm, mitworten, welche, welches Design so circa kommen soll. Da werde ich auch noch ein paar Sachen reinschreiben und ein paar ähm, Designvorschläge geben und ihr könnt dann abstimmen, welches Design es sein soll. Und das Design, was die meisten Punkte hat, das machen wir. Aber wir sehen uns gleich bei Tommy Wagner. Wir sind jetzt bei Tommy Wagner. Der ist jetzt aber auch gerade auch schon auf dem Weg nahe, auf seine Rennstrecke, weil die fahren nach Rijeka. Wir wollen ihn auch gar nicht weiter stören. Und heute ist die Maschinenabholung, so wie ich es ja gesagt habe. Und jetzt gehen wir einfach mal rein und schauen uns die Maschine einfach mal an, würde ich sagen, oder? Hab sie. Im Hintergrund seht ihr schon, aus Puff. Und... Und da ist was ganz Tolles drin. Da ist der Schlüssel zur Macht. Is the path to the dark side. Bezahlt ist es. Ja, na dann, ich freue mich schon darauf. Bis morgen. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ich habe jemanden gefunden, der mich zu Tommy Wagner bringt und äh, das ist mein Vater. <lacht> deswegen werden wir wahrscheinlich während der Fahrt nicht ähm, quatschen. Ich hole die Maschine ab, wenn wir da vorbeikommen. Also ich habe jetzt leider niemanden Bescheid gesagt. Das heißt, also sie wissen auch nicht, dass ich jetzt komme, weil ich hätte eigentlich gestern kommen sollen. Aber gestern hat es so geregnet und deswegen ist das alles so, ja in die tonne gefallen deswegen habe ich gesagt okay wir fahren heute schauen wir uns das mal bei tommy wagner in ruhe an und ähm, das interview kommt dann in den tagen danach das heißt es wird ein eigenes video daraus gemacht ja also dann bis gleich